Außer mit Blogs und Twitter und Brezi arbeite ich im Arbeitskontext auch noch mit Facebook-Gruppen und Google-Plus-Gruppen und mit Scoopits, die ich abonniert habe. Äh, immer zum Thema Lernen im digitalen Zeitalter und zur Medienpädagogik. Ähm, durch diese Dienste bekomme ich wertvolle Hinweise auf neue Probleme, auf den Stand der Diskussion, auf wichtige Artikel und so weiter und äh, diskutiere natürlich auch selbst mit. Und das ist äh, meine eigene berufsbegleitende Fachfortbildung sozusagen. Ich wüsste gar nicht, wie ich sonst äh, über wichtige Dinge so auf dem Laufenden sein könnte und äh, in dieser Vielfalt informiert sein könnte. Da sind nämlich sehr viele Netzknoten am Werk, die mir praktisch zuarbeiten. Aber äh, nicht, weil ich sie bezahle, sondern weil das im Netz eben so ist, dass man sich gegenseitig zuarbeitet. Und, ähm, das erspart so viel Zeit, weil die Informationen finden zu mir durch diese Filter, dass ich nicht zu ihnen muss und sie suchen muss, mühsam in der Bibliothek, also was früher so ein Drama war, dass man völlig umsonst den ganzen Tag gearbeitet hat.